Hallo Freunde des Videos. Willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind dabei, ein neues Skigebiet zu erobern. So, wir sind jetzt mit der Lazitbahn auf 2341 Meter gefahren und werden jetzt die 131 die Labels Kurzes Fazit. Ja. Ja, wir sind jetzt hier an der franseck Sind hier die 105 runtergefahren. schön. Ja, heute am Mittwoch sind wir jetzt äh, um viertel vor eins wieder auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt mit dem Zahnliner von Zerf aus hoch nach Fiss. Fahren wir noch ein Stück ab und dann geht es nachher mit dem Bus in Richtung Ried auf den Campingplatz. Reicht für heute. Und hier ein Blick auf Fiss. Wir fahren dann weiter die 70 bis runter zur Waldbahn. Ja, der erste Tag ist vorbei und wir fahren jetzt äh, mit dem Skibus zurück nach Ried zum Campingplatz. Äh, wir haben da noch einen Tipp und zwar, wer sich mit dem Skibus morgens äh, nach Fiss fahren lässt, der sollte, bevor er hochfährt mit der Waldbahn oben auf den Berg, vorher auf das Tableau schauen, wann der Bus wieder zurückfährt. Äh, dann entspart man sich äh, Wartezeit. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2021 und wir sind auf dem Weg zur Mask. Von dort sind wir gekommen und dort geht es jetzt hin. Die obere Schaltbahn fährt nicht, daher nehmen wir die untere. Die schwarze Piste runter, die nehmen wir heute nicht. Besser als wir gedacht haben, unten um im Tal was es blick. So in der Nacht hat es geregnet, aber hier ist es eigentlich recht schön. Ja, aber hier auf 2400 Meter, 2 Grad plus. An ja, also der Talstation der Wasserkopfbahn. Mhm. Wir sind heute von Fiss aus äh, Richtung Masnerkopf gestartet und sind auch oben angekommen, da war es sehr windig <lacht> beim Ausstieg aus dem Sessel, äh, total steinig, das war ätzend, aber naja. So, und dann sind wir die Hexenseeabfahrt gefahren und sind jetzt auch hier in Hexenseehütte eingekehrt, haben schön Gulaschsuppe gegessen und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg.